Bluetooth einfach erklärt. Bluetooth ist englisch und bedeutet Blauzahn. Was hat denn ein blauer Zahn mit Technik zu tun? Nicht besonders viel. Der Name kommt von einem dänischen König namens Harald Blauzahn. Der König lebte vor mehr als 1000 Jahren. Harald Blauzahn hat damals Teile von Dänemark und Norwegen verbunden. Auch bei Bluetooth geht es um die Verbindung zwischen Geräten. Deswegen haben die Erfinder von Bluetooth den Namen ausgesucht. Das Zeichen für Bluetooth besteht aus den nordischen Zeichen Hagalas und Berkano. Hagalas ist das Zeichen für H wie Harald. Es sieht aus wie ein Kreuz oder ein Stern. Und Bergkano ist das Zeichen für B wie Blauzahn. Es sieht aus wie ein großes B. Viele elektronische Geräte haben Bluetooth. Zum Beispiel Smartphones, Kopfhörer, oder sogar Autos und Kühlschränke. Über Bluetooth können sich die Geräte miteinander verbinden. Zum Beispiel kannst du das Smartphone mit der Freisprechanlage vom Auto verbinden. Oder du hörst Musik über Bluetooth-Kopfhörer, die mit dem Smartphone verbunden sind. Die Reichweite von Bluetooth beträgt etwa 10, bis 100 Meter. Die Geräte müssen also recht nah beieinander sein. So kommst du in die Bluetooth-Einstellung. Im Schnelleinstellungsmenü hältst du das Bluetooth-Zeichen gedrückt. Hier kannst du jetzt die Verbindung zu anderen Geräten herstellen. Dazu sagt man auch, das Gerät wird gekoppelt. Du siehst hier in den Einstellungen die Geräte, die in der Umgebung Bluetooth-Signale senden. Diese heißen verfügbare Geräte. Und du siehst dort die Geräte, die schon einmal mit dem Smartphone gekoppelt wurden. Wenn ein Gerät gekoppelt ist, kannst du über das kleine Zahnrad einstellen,